Tagesordnungspunkt 11, Wahlvorschlag der SPD, Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds der Landespersonalkommission. Wiederum hat die Frau Nancy Faeser ihr Mandat niedergelegt, verzichtet. Die Fraktion der SPD schlägt den Abg. Rüdiger Holschuh als nachrügendes Mitglied vor. Weitere Vorschläge gibt es noch. Wir können ein paar Zeichen abstimmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, die FDP, der Kollege Kahnt. Wer enthält sich die AfD? Na? Ja, gut, dann ist das so beschlossen.